Leute, ich habe vom Lepus einen Raketenofen bekommen, es regnet, alles ist ein bisschen feucht, also live ist live, dritter Versuch, also irgendwo hühlt ja, man sieht das auch wieder aus, aber das reicht noch nicht. That's <laughs> Es hat mir noch einen Tipp gegeben, ich soll hier oben einfach jetzt zumachen, sodass der Kamineffekt hier gleich stärker wird. Aber der einmal ist nicht. schon, aber es, ah doch, es läuft. Jetzt heizt sich der Schornstein auf. hier schon zumachen. Finde ich ganz interessanter Effekt, das war bei mir letzte Woche so. Manchmal entzündet sich das Holzgas hier. Ich glaube ich puste mal ein das alles hier schön am Anfang. Jetzt ist er eingezogen. Ja. Da kommt Freude auf. Das meine ich. Jetzt hört man auch das Bull an. Das jetzt noch eine Minute und dann ist er auch frei. Mit Sachen, die ich jetzt gerade die, die Woche, äh, vorgestern gefunden habe. Also so wie es jetzt ist, feucht. Das einzige, was einigermaßen trocken ist, waren die Schnipsel, die ich eben gemacht habe. Und haben wir jetzt gerade zwei Minuten her. Schaut mal hier, das Wasser ist schon am Kochen. Oh Gott. Und die, boah, die kann es gerade in dem Gesicht oben drüber sein. Die Flammen schlagen da voll durch. Oh, wow, ich setze mal einen Topf auf. Genau ein Liter Wasser. Wenn man abnimmt, hört man es richtig deutlich, wie es zieht, blubbert. Wenn man halt drauf sitzt, wird der Luftstrom minimal verringert, aber da kommt jetzt die Hitze direkt dran. Freude. Und Dieser Senkrechtschacht hat den riesen Vorteil, dass das Holz durchs Eigengewicht nachrutscht. Man muss also nicht stochern und, und so weiter. So. Jetzt muss ich das wieder trocken machen. überlege mir, ob ich hier noch ein quasi eine Abstandsvergrößerung mache, denn der zieht richtig, richtig, richtig stark, wenn ich nichts oben drauf habe. Die Flammen, die gehen im Moment gerade bis hier. Und sobald ich hier den draufsetze, den Topf, dann äh, zieht er noch ein bisschen langsamer. Man sieht jetzt auch, dass die Farbe einbrennt. Also der Dampf, der hier ist, das ist jetzt, dass die Farbe einbrennt. Ich bin fasziniert von dem Teil. So heiß ist der Hammer. Ja gut. Ich würde mich melden, wenn das Wasser kocht. Hat jetzt eine ganze Zeit gedauert. Man sieht, es köchelt hier gerade ein bisschen. Aber hier unten an der eingebrannten Farbe sieht man, dass es richtig richtig heiß da unten ist. Wenn man es hier drauf steht, dann fängt es sofort an richtig zu kochen. Also man hört jetzt auch, der Durchzug ist stärker, wenn kein Topf oben drauf steht. Und hier kocht es jetzt richtig. Dann kann man auch mal sehen, wie, wie die Flammen hier unten richtig reinziehen. Und das ist nicht gut kühl. Nur mal zum Ein bisschen Rauch. Wie, wie der Rauch nach unten gezogen wird. Okay. Dann verabschiede ich mich, liebe Leute. Und Lepos, danke dir für diesen tollen Ofen. Der funktioniert, auch wenn das ganze Zeug hier nass ist. So ist es. Also tschüss dann.